Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch mal Milchreis, aber auf eine etwas andere Art, nämlich nicht klassisch wie man es kennt, warm gegessen und vom Teller, sondern schön lecker als eine frische, kühle Torte. Und wie das geht, seht ihr jetzt. So sieht es dann aus. Ihr habt es gerade schon in einer Großaufnahme gesehen. Ich habe also zum Ende hin nochmal ein bisschen zimt zucker drüber gemacht. Müsst ihr nicht. Könnt dafür zum Beispiel auch frische Früchte oder sowas drauf machen. Auch sehr, sehr lecker. Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, was immer ihr möchtet, könnt ihr da noch mit drauf geben. Oder zum Beispiel teilweise auch schon ein bisschen mit reingeben in die Masse selbst. Also wirklich eine sehr, sehr leckere Sache. Wenn ihr das nachmachen möchtet, wie immer, dann geht ihr auf www.veganik.de. Schaut in die Mitte, scrollt runter, dort kommt ihr zum eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Und bei Fragen oder Rückmeldungen an mich, schreibt mir eine E-Mail an markus@veganic.de Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!